Also es ist definitiv, denke ich, ähm, ein Trend dahin zu beobachten, dass das digitale Einzug hält in die Schulen. Da muss man nur an die ähm, multimedialen Whiteboards denken, die jetzt eigentlich fast überall Einzug halten, ähm, selbst an Schulen, die ähm, finanziell nicht so gesegnet sind und an, in vielen Räumen noch die ähm, guten alten ähm, Kreidetafeln haben, aber selbst dort gibt es jetzt ausgewählte Räume, wo ähm, eben auch ein digitales Whiteboard ähm, vorhanden ist. Und ähm, ich denke auch, dass die neue Lehrergeneration, die jetzt heranwächst und ähm, aus dem Referendariat in die Schulen geht, dass sie natürlich auch ganz selbstverständlich ähm, mit dem Digitalen umgehen, denn es war ähm, das, was quasi ihre Jugend dann schon mit begleitet hat. Also ich bin ja selber dann eigentlich schon mit Computer und computervermittelter Kommunikation aufgewachsen. Das ist also noch was ganz anderes als die Lehrergeneration davor. Ich glaube aber, dass man dann da auch wie so eine Art, ja, wie so ein, ja es vollzieht sich so eine Art Generationenwandel. Es gibt aber glaube ich auch eine ganze Reihe von, von Lehrerkollegen, die vielleicht noch gar nicht so an das Digitale herangeführt sind, dass sie da einen Mehrwert erkennen, die sich vielleicht auch sperren vielleicht auch sagen, ach das ist mir alles zu anstrengend oder das muss ich auf meine, in Anführungszeichen, alten Tage jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt lernen, denn mein Unterricht, den ich 20 Jahre gemacht habe, der hat auch ohne Computer gut funktioniert, also warum jetzt ähm, diese neuen Dinge auch noch in meinen Unterricht implantieren, implementieren und ich denke, dass man da ähm, schauen muss, dass man ähm, so eine gewisse Bereitschaft auch generiert, indem man zeigt, dass an gewissen Punkten ein Mehrwert wirklich vorhanden sein könnte, der den Unterricht bereichert. Und das ist etwas, was ich denke, was für die Lehrer Aus- und Fortbildung in, in den nächsten Jahren ein verstärktes Thema sein sollte. Also nicht nur unbedingt die Referendare quasi, die sowieso schon affin sind, in der Hinsicht zu sensibilisieren, sondern gerade Kollegen, die halt schon länger im Dienst sind und ja, die erstmal so eine gewisse Barriere vielleicht überwinden müssten, um sich daran zu tasten. Ich sehe auch oft, dass quasi das eigentlich schon fast erwartet wird, dass äh, ein Seminar mit unterschiedlichsten Medien aufbereitet ist. Also ich, ähm, wenn ich äh, Akzente in den britischen Inseln unterrichte, als äh, Anglist, als Sprachwissenschaftler und Hörbeispiele nehme aus einem Lehrwerk, was äh, jetzt knapp acht Jahre alt ist, dann bekomme ich regelmäßig dann als Feedback in der ähm, Semestermitte, dass es ja ganz schön ist, wenn man solche Aufnahmen hat, dass aber Videoclips viel, viel besser sind, weil man da auch gleich noch was sehen kann und man kann es noch viel mehr genießen und ich sollte doch weniger ähm, von der CD, von diesen soziolinguistischen Aufnahmen was benutzen, sondern eher irgendwie schauen, ob ich was auf YouTube finde und so. Ähm, das mache ich dann natürlich und und versuche es zu mixen mit den ähm, soziolinguistisch fundierten Interviews, die das Lehrwerk bietet. Ähm, es zeigt aber auch so eine gewisse Erwartungshaltung einfach. Ne? Man, man kann das machen ähm, und jetzt möchte ich aber auch da in einer gewissen Weise mit einem Medienfeuerwerk auch unterhalten werden, damit die Veranstaltung für mich auch ähm, schön und ähm, unterhaltsam ist am Ende. Ich glaube, das ist ganz schön gefährlich. Aber ich beobachte doch ähm, hin und wieder eine recht gefährliche Konsumhaltung, dass man quasi davon ausgeht, okay, das sind Powerpoint-Folien, die bei Moodle oder StudIP hochgeladen werden, das lade ich mir einfach runter für die Prüfung, dann muss ich das einfach alles einfach lernen, dann gebe ich das vielleicht wieder, vergesse ich das wieder, aber ich habe ähm, die Veranstaltung oder das Modul abgeschlossen. Oder auch ähm, aufgezeichnete Vorlesungen, die letztlich auch diese Konsumhaltung irgendwie befördern. Ich setze mich dann zu Hause hin, wann es mir am besten passt, schaue mir das an und ähm, konsumiere passiv, was mir da geboten wird. Ähm, ich denke, das ist, und das versuche ich auch in mein, meinen eigenen Lehrveranstaltungen irgendwie umzusetzen, dass das Anregen zum eigenen Denken, zum kritischen Nachdenken und zum Hinterfragen eigentlich das ist, was ähm, den Unterricht an der Hochschule oder an der Schule gemeinsam also in beiden ähm, Umgebungen ausmachen sollte und ähm, kritisch hinterfragen, kritisch nachdenken ähm, ist schwer, ist anstrengend und erfordert ja, eine Eigeninitiative und ein wirklich auch angestrengtes Arbeiten. Es ist wesentlich schwerer über Probleme nachzudenken und sich vielleicht auch selber zu befragen, ja was ist denn meine Intuition zu einem gewissen Problem und ähm, warum habe ich diese Intuition, wie komme ich denn vielleicht zu einer Lösung, als das quasi ähm, mir in jeglicher Form aufbereitet, entweder digital oder auch in einer normalen Vorlesung oder in einem normalen Seminar ähm, ja, vorgeben zu lassen. Und inwiefern dort digitale Medien helfen können, da suche ich selber noch nach einer Antwort. Also es ist, glaube ich, genau dasselbe Problem, was man vielleicht zehn Jahre früher gehabt hat, dass man eigentlich immer wieder so diesen Schweinehund, der dem Menschen inhärent ist, eigentlich so ein bisschen pieksen muss und quasi den, ja, dazu anregen muss, diesen Schweinehund zu überwinden und wirklich selber aktiv und denkend tätig zu werden, anstatt halt zu warten, dass das Wissen irgendwie zu mir kommt und im Trichter quasi in mich hineingefüllt wird. Und ich glaube, das ist ähnlich schwer mit digitalen äh, Medien und Möglichkeiten, als es halt auch ohne digitale Möglichkeiten war. Die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass ähm, das Digitale eher noch mehr dazu verleitet, halt so eine Unterhaltungs- und Konsumhaltung ähm, zu bestärken. Man hat PowerPoint-Folien online, man hat vielleicht noch Papierne Handouts dazu, man hat noch eine aufgezeichnete Vorlesung und vielleicht noch, Lerninhalte mit YouTube-Links und so weiter auf der Ilias- oder Moodle-Plattform aufbereitet und ähm, man hat eine Vielfalt von Formaten, die man ähm, unabhängig vom Vorlesungs- oder Seminarkontext genau dann nutzen kann, wenn es einem gerade passt und wenn ähm, ja, es einem angenehm ist zu lernen. Quasi. Das ist ja auch oftmals so die die Werbung, die für diese Vorlesungsaufzeichnung gemacht wird, ne, dass man es bequem dann zu Hause oder in der U-Bahn oder so abrufen kann. Ähm, ich glaube, dass man damit halt wirklich diesen Trend des Bulimi-Lernens eigentlich forttreibt. Ähm, das, dieses mehr Wissen müssen oder auch mehr Wissen können, was unsere Zeit mit sich bringt, ist ja... Ähm, ist ja ein Trend, der, der, der nicht aufzuhalten ist. Wir spezialisieren uns immer mehr, unsere Gesellschaft bekommt immer mehr Nischen, es, es wird immer mehr Wissen generiert und es gibt immer mehr einfach, was man wissen kann. Ähm, ich glaube, dass es gefährlich ist, mit diesem Mehr-Wissen-Können auch ein Mehr-Wissen-Müssen zu verknüpfen in der Lehre ähm, und zu sagen, ja, ich packe das jetzt alles in diese vielen Formate, die können das dann lernen und am Ende wissen die das und dann ist gut, weil, ähm, selbst wenn sie es zur Klausur vielleicht wissen, ähm, vergessen wird wahrscheinlich dann 50 Prozent schon im nächsten Monat sein. Ähm, ich glaube, es ist eher wichtig, dass man das fährt andersrum aufzäumt und schaut, wie kann man denn das Digitale nutzen, um mit diesem riesigen Berg an Wissen effektiv umzugehen. Also quasi die Wissenslücke, die ich im aktuellen Moment habe, irgendwie ähm, möglichst greifbar für mich zu machen und dann zu schauen, wie komme ich daran? wie bereite ich mir das auf, kommuniziere das vielleicht in meiner Arbeitsgruppe, dass alle damit umgehen können und wie mache ich dann auf verschiedene Weisen ein gescheites Ergebnis, was dann wiederum ähm, das gesamte Seminar zum Beispiel weiterbringt oder was dann als Arbeitsergebnis steht und ein Problem gelöst hat.